Ja, und willkommen. Mein Name ist dann die p und ich bin mit dem Einer verfolgt mich gerade schon. ey. Ja, mich auf Wie heißt euch willkommen zurück zu der zu Forest und wir werden jetzt schon verfolgt. Das heißt, wir können gerade nicht reden und tschüss. Das ist jetzt auf mich. Ah, ah. Bin schon, bin schon gleich tot wieder. Ey. Ich habe keine. Oh, oh, habe ich meine Sachen aufgenommen? Jetzt werde ich erst mal wieder sterben. aber oh, jetzt habe ich das Ding auseinander genommen ich, spor, ich mal ab. <lacht> aber ich bin tot. Einmal habe ich, schlafen, hab ich einen umgebracht. Ach, hilf mir? Ja, wie soll ich dir denn helfen? Ich komme direkt raus, bleib dich wieder und sterbe. Wenn ich jetzt, äh, wenn ich wieder aufstehe, kann ich mich wieder wehren. Ja, aber du hast dann auch noch ein paar p Ja und das, ich denke, das wird reichen. Ich habe gerade Medizin geschluckt, denn dann haut er mich direkt tot, ey. Tot. Wo bist du? Äh, vor unserer Basis. Also ich bekomme HP wieder von der Medizin. Jetzt jetzt äh in das Projekt schon so ein bisschen oh. die Form vom a player an, dass ich mit den Vegas mache. Ja, und ich merke gerade. Das ist echt. Ich höre die ganze Zeit. Ich bin immer noch tot übrigens. Ich kann deine Leiche nicht sehen. Ich bin direkt vor also unserer auch Basis. Ich kann Sind die? Ich sehe die? Oh. ich bin tot. Oh, sehr gut. Okay, Neustart. start. Ja. Ich muss mal irgendwie schlafen gehen, damit die weggehen. Ich glaube auch. Oh, es ist auch noch dunkel. Oh, Mann. Na gut. Was ist denn los mit uns? Wieso sind wir denn so scheiße? Was sind wir jetzt gerade für, für ich, äh ich, eine, eine dimension an die mir nicht gefällt ich glaub, wir sollten hier unsere basis irgendwie bauen ich <lacht> nicht immer... unser... irgendwie kommen wir ja nicht mal hier irgendwie tun wir immer wieder hier respawn deswegen Alright. Ja, dann auch noch jetzt fängt noch an zu regnen oh. ja, wir sitzen irgendwie von der Traufe in den Regen ja. Mir ist kalt und ich bin nass Wir kommen in also es kann nicht sein dass wir jetzt hier keine chancen mehr haben ey in unsere eigene basis reinzukommen jetzt schon wieder hier sind ne? ich, ich, höre sch die. ich schwöre aua die sind immer noch hier ah. oder ist es einfach nur die tatsache die sind ja immer noch hier ich bin schon wieder tot oh ich bin einfach nur da Oh ja, es ist doch... Ich bin tot. Ich weiß, ich hab's gesehen. Boah. Ich bin schon wieder tot. Wir kommen hier nicht mehr durch. Ich baue schon mal am Flugzeug unsere Basis. <lacht> ja, du baust es... Uh, ich wär, werde... Ich werde diese Basis nicht aufgeben. Ich höre schon wieder Gegner. Ich höre auch schon wieder Gegner. Hier sind welche am das heißt ich komme hier noch nicht mal weg. Das ist ja hm. und ihr hier rein. Ich glaube, weil ich ja äh, weil beim kalt und noch weil ich nass war. wenn ja, äh, deswegen kalt war, habe habe ich. bin ich erfroren und dann kann man um den Gegner, der mich angegriffen hat. Das, ja, das, das lag. Daran lag, es genau. Oh ja. Ich mer merke schon, wie wieder wie der Bildschirm sich, ähm, sich blau färbt. Das heißt, ich. ich habe schon mal mein Zeug wieder. Sehr gut. Nein. ich kann ihn gar nicht töten. Ich kann den Seestern töten. Guck mal direkt. Ich ja, mal. ja, guck mal, ob du schlafen kannst. glaube nicht. Also no. doch ich kann schlafen. Aber du musst auch schlafen. Ja, ich muss jetzt jetzt den den Tag nicht hm. Aber hier ist im Moment gerade keiner. Aber ich glaube, dass ich. Äh... Ich habe noch welche. Okay, okay, okay. Schlafen, schlafen, schlafen, schlafen, schlafen, schlafen, schlafen. schlafen, schlafen. Als ob die schlafen. einfach verschwinden. Oh nein. Wir schlafen. Komm oh. ab. Schlafen. sind weg. Wir können nicht schlafen, weil die Gegner sind. Oh. das ist jetzt nicht wahr. So, ich will erstmal meine leichte <lacht> ist der denn <lacht> ich war voll habe ich bekommt nicht schlafen ich glaube der ist da vor der tür direkt halt, ich brauche ich brauche, ich brauche wasser äh, brauche was um mich zu wärmen ach du scheiße Fänger weg von unserer Ja, pisst euch! Schau ich die Zähne aus, ey. So, ein paar getötet. Okay. Ich muss mir das noch wärmen, ey. Was? Da ist noch einer. Ich höre, ich höre hör ihn auch noch. Okay. schlafen gehen schlafen gehen da ja, am plan Nein. ich hoffe ich habe mich dadurch nicht wieder hoch ey. schlafen oh. Aha. ich habe hunger und ich glaube ich habe gesehen unser lagerfeuerchen zerstört hier liegt eins jetzt ich brauche zwei Steine und ich brauche noch ein paar Stöcker. Hast du noch zwei Stöcker? Also nicht. Ich mach mir gerade was zu essen. Ich kann keine Ahnung mehr tragen. Ich muss, ich muss auch was zu essen machen. Tut mir leid. Ich kann keine Ahnung mehr tragen. So, aber trotzdem, wir bleiben jetzt in unserer Basis. Diese Basis, wenn wir jetzt verteidigen. Jetzt reicht's. Ich bin jetzt oft genug gestorben. Jetzt gibt's Rache. Ah, ja, ähm, das nicht. Bein und ich kriege den Arm. Das nicht ah, Das Bein ist fertig. Nimm es gehört. Minor Na. Ja. Ja, habe ich auch gerade bekommen. Und wisst ihr was? Die haben uns jetzt auch oft genug umgebracht. Und den hier trenne ich am liebsten noch die Beine. Nimm das. Ich kann keine Beine mehr. Tragen. Ich glaube, ich glaube, der verweist so ein bisschen vor, vor sich hin. In ja. Ich würde schon keine Sorge. so. so. Ich werde halt irgendwie verbessern. Also ich habe noch, ähm, ich habe ordentlich Soda gefunden tatsächlich. Mir nur Hasenfeld. So. Ich habe so ziemlich alles alles bei mir, was ich habe. Ich habe vier Knochen. Macht vier Knochen. Wie viele Knochen bräuchte man für die Knochenrüstung? Sechs. Ja. Scheiße, ich habe mir eine hergestellt. Ich kann die nicht finden. Da ist die Knochenrüstung. Ey. Hast du sie gefunden? Ja. Ich habe mein Outfit gefunden. Hat mir eine Rüstung gegeben, geil. Hey, Rüstung ist jetzt hier. Äh, äh, wirklich alles, ey. Oh Mann, ey. Okay. Wir müssen den unbedingt hier zeigen, dass das hier unsere Basis ist. Das ist unser Wald. Alter, die haben eine meiner Hasen zerstört. zerstört. Ihr Drecksäcke, ey. Das könnte flächig gewesen sein. Aber ich habe einen Hasen. Zack, und schon habe ich oh. Ich glaube, damit kann ich jetzt ein Bett fertig bauen. Ja, das habe ich abgerissen, aus Versehen. Na, na gut, dann behalte ich halt das Hasenfell. Ah, warte. Noch mehr Knochen da sind noch mehr Typen. Wir brauchen auch noch Steine. Wo, wo hast du denn hier was? Gebaut, was Steine braucht also so ein Weg. Wo oh. jetzt unsere Nachbarschaft wird? Ach, wirklich? Ja, ich versuche jedenfalls, aber so viele Steinarten, aber dann wollen wir überrannt. Ja. Ja, nimm dir mal alle Steine, die, die du kriegen kannst. Ich sammle noch mal eben ein paar Stange ein. Verbrennen ist mal die ganzen Typen. Ja, bitte verbrennen Sie. Ich meine, Sie werden sowieso wiederkommen. So viel ist sicher. Ah, hier, da. Hallo, Nachbarn. So, na, warte hier. kommt mal ja So, den muss ich wieder aufbauen. Steht wieder. sie gar nichts äh, hast du noch eine keule da du eine, ne? ja. Weil wenn wir nicht draußen ist noch eine ich habe eine keule muss mal was trinken bei Knochenrüstungen. Sieht man das? Knochenrüstung. Ja, so ein bisschen sieht man dat. das. Muss man ist immer noch nicht fertig. Ja. Also viel so viele Knochen. So viele Knochen. Was kann man mit den Schädeln machen? Ich weiß nicht, damit können wir. Ich glaube, damit können wir uns Keulen machen. Super. Also, ich habe schon eine Keule. Ich habe auch eine. Ich brauche keine. Ich hm. habe hm. meine Pässe vor dem Eimer. Okay. ein paar Sodas hier einlagern. Ich habe auch, glaube ich, noch was. So. Ich lager hier mal Medizin ein. Ah. Nee, ich halte jetzt nicht mehr aus, ey. Ich kann keine Steine mehr tragen. Habe ich auch nicht wie sind bei den Zeit immer voll mit Steinen. Ey. Ich habe keine Ahnung. Brauchst so die ganze Zeit den Weg hier weiter? Ich brauche den Weg weiter. Hier ist aber dieser steine Weg. Ey. Ja. Ich weiß nicht, wie man den kaputt macht. ich auch nicht. Ich Ich kann auch immer nur fünf Steine mitnehmen, das ist blöd. Ringelblume mitgenommen. Hier noch. Um die nicht hier überhaupt so ein richtig riesiger Stein. Ja genau im Weg, ne? Ja. Oh man, was machen wir denn hier? Ich werde mich jetzt mal, ich werde mal weitergehen. In, in die andere Richtung und zwar nicht in die Richtung, wo unsere Nachbarn sind. Und guck mich mal rum. vielleicht finde find ich ja noch was. Ich habe gerade einen Koffer angesprungen. Ein Koffer? Ja. Was? <lacht> Wie soll das denn gehen? Wie zur Hölle kann ich einen Koffer anspringen? Hey, beantworte mir das! Weiß ich doch nicht. Da kam aus dem Gebüsch gesprungen ein bisschen aufkundungstour oh, hier <lacht> ja. ich meine wir sind jetzt oft genug gestorben das heißt wir können jetzt mal ein bisschen erkunden unter dass wir instant immer wieder verrecken ja. ähm, wissen wir ich sehe ich gar nicht ich bin der nähe von unseren nachbarn okay bin halt in, in der komplett anderen richtung ah da dahin sehe so ein paar stöcke und was weiß ich nicht ein hm. Ich finde ich aber das geil das ist eine ultimative waffe oder so sicher also ist das ist ein baum so was hier kann ist dass wir alle sterben naja es läuft doch um eh oh ich habe noch ich habe noch ein dorf gefunden oh, da sind schon wieder leute ja, mal ausprobieren Die Angst vor Feuer. Weg. Bambi. Hier ist noch ein Dorf. Geil. wer okay, bei mir sind so Typen aber die greifen Milliarden. Die sind auch nicht blau. Hier ist doch so ein Dörfchen, ey. Kann man zu deiner Position, auch wenn er sehr weit weg ist. Der Typ verfolgt mich die ganze Zeit, aber der greift mich an. Was hat denn Benzin? Treibstoffkanister? Treibstoffkanister? Komm her, komm her! Ist der auf Streit aus? Ja, mal ein bisschen zu du? Ich hab den anliegen. Ich Ich den Ich habe eine Ich sind Ich glaube, ich bin in deiner Nähe. Oh, wo ist die andere? Komm her. Oh, ist schon wieder ein Blauer. Ehrlich. Oh nein. Oh nein. finden können Hier ist ein Seil. sehr gut. Ist ein ist ein Seil. Und, ein Und ein. Bein. halt. Ja. Habe ich habe irgendwas besseres als, als diese Flugzeug? Flugzeugaxt. Ich denke mal, damit können wir noch... Na ja, gut, okay, sie ist ein bisschen langsamer als die Flugzeugaxt, aber ich denke, damit mache ich mehr Damage. Ich habe schon die ganze Zeit mit dieser Keule rum, ey. Ach. Entschuldigung, ich hatte halt keine andere. ist irgendwo ein Lagerfeuer, kann man halt anmachen. Oder? Ja, ich muss mit waschen ist Wasser hm. Hm. Äh, ich, ich hier <lacht> einfach mal alles weg äh, was ich gibt ja, für den Lego an eine übergezogene Lego an eine übergezogene gemacht ich hab einen Lego oh, an Kopf den nehme ich mit nach Hause ist bestimmt auch irgendwie für irgendwas nützlich ja stimmt Ist auch Blut, Blut verströmt? Also nicht. Vielleicht. Hm? wie sagt er hat Später oder was? Ja steht da unten hier. Du bist blutverströmt überströmt Wasch dich um eine Infektion zu vermeiden. Nee, mir nicht. Warte, um eine infektion zu vermeiden. Nein, okay. Ist meine da, schon kaputt oder was? Ich habe meine ganzen Rüstungsdinger schon weg. Ey. Nach einem Kuss. Oh. Oh. Ich bin mir sicher, dass die blauen von hier oben herkommen, um uns ans Leder zu bringen. Okay, ich bin nicht mehr Blut, äh, was stimmt? Das äh. ist super. Ich muss mich nicht mehr waschen. Oh Gott, ich höre schon wieder Gegner. ist ja, doch so Ja, dann sind wir in Ach Achso, das ist Ich höre Gegner, oh. ich bin weg. Und hier ist auch noch ein blauer, Oh nein, ich werde sterben. Also mit dieser Axt zu kämpfen, das ist keine gute Idee. Hilfe. Ja, ich gehe gerade nach Hause. Also. Hilfe. Hilfe. Ja, ich bin auch gleich tot. Also, was soll ich machen? wenn einfach. die rein weil die ganze zeit unsere tür kaputt oh. oh, habe ich gesehen oh, oh. wir haben ein problem der ist drin sind sie doch immer ich bin zu groß oh, ist ja noch einer ja ich war noch ein der weg ich tot. Nein! Ich bin, <lacht> bin ja. gerade erledigt, ey. Ich bin tot! Ah, ich überlebe noch. Macht keinen kein Fun mehr, ey. Jedes Mal zu sterben. Nein, Mann. mich bin ich nicht nun überströmt. Ja. Oh mein HP, ey. Kann doch nicht sein, ey. Da, da, dass wir ständig sterben, ey. Na, gewöhnst du dich? Hm? Ja. Ich mein, ist ja so. Hm. Oh, wir sterben, kommen wieder. <lacht> Verlieren tun wir ja eigentlich nichts, wir kriegen ja immer unsere Dinger wieder. Naja. Da wir halt immer wieder am selben Ort sterben. eigentlich schon. Ja. schon. Ein paar Minuten glaube ich. Oh Mann. Ey. Da ist meine Leiche. Hast du gefunden? Ja, gut. ja Geschwindigkeit bei, bei den keulen und bei der Axt, ist einfach mal sowas von Niedrig. Ach, macht Schaden. Ja, macht Schaden, aber... Damit kann man nicht kämpfen. Ach, ich kann das Lager vorher nicht anmachen, weil ja, dann regnet es, ey. Das mache ich wieder. Ich baue hier wieder unsere Fans auf. Ja. Damit wieder abgerissen werden kann. Dreck. Den ersten part hatten wir noch schon frist. Ja. Das ist jetzt vorbei. Oh, ich, ich merke gerade, dass ich, ich gerade. Ich merke, dass, dass ich gerade überhaupt keine Energie habe und Hunger habe. Das ist so eine Scheiße. Ah. Oder? Ja, habe ich aber noch irgendwie Snacks oder so? Ich habe MC! Nee, halt, das ist ein, das ist ein Stein. Ja, ich brauche Medizin. Tod, glaube ich. Okay, ja. Medien habe ich hab geschluckt. Komm, warum? Oh, oh, oh. geh doch an, du dummes Feuer. Ah, oh, es brennt. Sehr gut. Na, regne ja, regnet doch. Ich hab gemacht. ich muss ganz schnell was essen, ey. Nee. Das verringert gleich noch. Aber ich meine da so, diese Falle, die du ich mein, aufgebaut okay. hast, habe ich mal vervollständigt. Danke. das verstanden. Mm. Ah, okay, Hasenfleisch äh, macht äh, eine komplette Heilung. Oh. So, von dem Blauen hier trenne ich noch Beine ab. keine Beine mehr Wir brauchen unbedingt noch einen Trockenlager, damit wir noch mehr Körperteile aufhängen können. Ja. Dekoration, Möbel, Zügel. Lager! Nochenhalter, Stocklager, Nasenkäfig, trockengestellt. Oh, Mauer ist repariert. Hast, hast Mauer. Ja. Und ich habe ja erstmal hier die Früchte meiner Arbeit aufgehangen, damit ich wieder mehr Platz habe. So, so damit der auch nicht mehr aufsteht. Hey, der Schweinehund. Nein, Feuer ist aus. Feuer geht wieder! an braucht man denn hier Schönes. kann keine hm. Steine mehr tragen. Mauer ist repariert, so ist gut. Versuch mal, ob ich jetzt so eine Mauer, äh so eine Falle bauen kann. Okay. Werf mal die Leiche mal raus, die ich glaube, die will niemand. Oder der halt, ich verbrenne sie lieber. So ist schön. <lacht> Haben wir, haben wir noch ein bisschen was vom Steinweg fertig. Okay, okay, ich war noch Ich nicht benutzen Abend irgendwie kaputt oder so. Ja, kann man schlafen ich gehen? Schon schlafen gehen? Weiß nicht, kann wir Keine Ja Keine Ich würde gerne schlafen gehen. Nachgehen. Hier ist uh, Karl und wir sind was? nass. <lacht> ja, wir, wir sollten das Feuer gehen. <lacht> oh, Bein gerüstet. Ja, die ja, noch ein Knochen, ey. Was? Gott, ey, warum ist das so windig, ey? Hm. Ich guck mal, ob wir schlafen gehen können. Ja, äh, noch nicht ganz. Hasenfeld What? Wie viele haben wir? haben wir noch ein paar Minuten? Oh, wir sollten den Partner beenden. Oh, Ungefähr. Part dann. Na ja. gut, okay wir sind immer noch nicht tot. Aber ich denke, das wird sich gleich ändern. <lacht> also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao. Ciao, ciao.